Willkommen zurück, starten wir gleich mit unserer Eingabe. Wir befinden uns jetzt in der Shell und immer wenn wir in der Shell arbeiten, befinden wir uns irgendwo in unserem Verzeichnis. Wollen wir also zunächst einmal herausfinden, wo wir gerade sind. Dafür können wir einen Befehl benutzen, nämlich PWD. PWD steht für Print Working Directory und zeigt uns an, wo wir uns gerade befinden. Ich tippe also hinter dieses Dollarzeichen pwd, führe das mit Enter aus und bekomme etwas zurück, nämlich c users Müller. Das ist das Verzeichnis, in dem ich mich gerade befinde und gleichzeitig auch mein Home-Verzeichnis. Dieses Verzeichnis würde ich auch finden, wenn ich jetzt in meinen File Explorer gehe, auf das Laufwerk c, den Benutzer und auf Müller. Überprüfen wir einmal, ob wir dieses Verzeichnis erkennen und schauen uns an, was sich in diesem Ordner befindet. Das können wir mit dem Befehl ls machen. ls steht für Lists und zeigt uns alles an, was in diesem Ordner steckt. Also gebe ich ein ls, führe das wieder mit Enter aus und bekomme alle Dateien zurück, die sich in diesem Verzeichnis befinden. Nicht nur Dateien, sondern auch Ordner. Ich sehe das hier direkt an der Farbmarkierung. Alle blauen Namen sind Ordner und alle weißen sind Dateien. Vielleicht möchten wir noch mehr Informationen als nur eine Liste unserer Dateien bekommen. Dafür können wir sogenannte Flags, auch bekannt als Parameter oder Argumente benutzen. Diese Flags verändern die Funktionsweise unseres Grundbefehls, also von ls. Wenn wir zum Beispiel ls-l eingeben, dann gibt der Computer eine Liste von Dateien zurück, die die Größe der Dateien in Bytes enthält, das Datum ihrer Erstellung oder der letzten Änderung und den Dateinamen. Im alltäglichen Gebrauch sind wir doch eher an Maßeinheiten wie Kilobyte, Megabyte oder Gigabyte gewöhnt. Glücklicherweise gibt es dafür auch einen Flag, nämlich minus "-h". Und dieses minus "-h", steht für Human Readable. Probieren wir das einmal aus. Ich gebe hier ls l h ein. Dann bekomme ich die Maßeinheiten in einem menschenlesbaren Format zurück. Das sehe ich noch genauer, wenn ich noch einmal hochscrolle. Hier zum Beispiel 12 Kilobyte oder hier auch 1,2 Megabyte. Nun haben wir schon einige Zeit in unserem Home-Verzeichnis verbracht. Wir können auch das Verzeichnis wechseln mit dem Befehl CD. CD steht für Change Directory und damit können wir in einen anderen Ordner springen. Zum Beispiel in unseren Desktop. Ich kann mir das nochmal anschauen mit ls, hier sehe ich, dass sich in dem Verzeichnis, in dem ich mich gerade befinde, auch der Ordner Desktop steckt. In diesen Ordner möchte ich jetzt springen und dafür nutze ich cd, Leerzeichen, Desktop und bestätige das wieder mit Enter. Ich sehe hier auch direkt eine Veränderung, hinter dem Tildezeichen ist jetzt noch ein Slash Desktop. Um nochmal auf das Tildezeichen zurückzukommen, hier wird es vielleicht auch klarer, dass das Tildezeichen für unser Home-Verzeichnis steht. Wir können hier auch mit PWD noch einmal sicherstellen, dass wir nun wirklich in unserem Ordner Desktop sind. CD funktioniert hier nur, weil ich in meinem Home-Verzeichnis einen Ordner habe, der sich Desktop nennt. Wenn ich zum Beispiel CD Masterplan eingebe, dann bekomme ich eine Rückmeldung von der Bash, nämlich Masterplan No Such File or Directory. Das heißt, innerhalb meines Desktops habe ich keinen Ordner, der Masterplan heißt. Dementsprechend kann ich auch nicht mit CD in diesen Ordner kommen. Wir können uns jetzt schon in der Shell durch unsere Ordner navigieren. Im nächsten Video schauen wir uns an, wie wir Hilfe von der Shell bekommen zu bestimmten Befehlen.